Gremien, ungewählt, unabwählbar und ohne Rechenschaftspflicht. Woher haben Gremien wie zum Beispiel die COVAX, das ist die globale Covid-19-Impfallianz, oder die ICNIRP, die Internationale Kommission zum Schutz vor nicht-ionisierender Strahlung, ihre Macht? Ihre Macht liegt bei den Konzernen, die sie einberufen haben, und bei denjenigen, die sie finanzieren. Somit ist klar, welchen Interessen sie dienen, denen der Pharmakonzerne und der Mobilfunkindustrie. Dabei spielt es für sie gar keine Rolle, dass ihr Geschäftsmodell dem Allgemeinwohl diametral entgegensteht. Sie sind der Öffentlichkeit gegenüber nicht rechenschaftspflichtig und von ihr auch nicht abwählbar, denn sie wurden von ihr ja nicht gewählt, sondern von Großkonzernen einberufen. Somit verstoßen diese Gremien gegen die grundlegenden Prinzipien der Demokratie. Was könnte ein Ausweg aus diesem Dilemma sein? Tony Benn, der erste britische Lord, der seine Adelswürde niederlegte, sagte später als britischer Parlamentarier des Unterhauses, wie aus seiner Sicht Demokratie zu verstehen sei. Und zwar müsse man denjenigen, die die Macht haben, fünf Fragen stellen dürfen. Erstens. Welche Macht haben Sie? Zweitens. Von wem haben Sie sie bekommen? Drittens. Wessen Interessen dienen Sie? Viertens. Wem gegenüber sind Sie rechenschaftspflichtig? Fünftens. Und wie können wir Sie loswerden? Folgen Sie uns auch auf YouTube, Instagram, Facebook, Vimeo, Twitter und BitChute.